Hallo, ich zeige dir, wie du im Online-Netzwerk von arbeiterkind.de dein persönliches Profil erstellst. Infos dazu findest du auch im Netzwerk unter dem Reiter Erste Schritte im Netzwerk. Ein Hinweis vorweg, bei uns wird Datenschutz großgeschrieben. Profile können nicht außerhalb des Netzwerks gefunden werden. Mehr zum Thema Datenschutz findest du hier. Jetzt aber zum persönlichen Profil, denn das ist das Herzstück im Netzwerk. Insbesondere dann, wenn du andere bei arbeiterkind.de unterstützen willst. Je besser es ausgefüllt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ratsuchende und Mentorinnen dich für ein Thema wie ein Studienfach, ein Stipendium oder anderem finden können. Je konkreter, desto besser. Zum Ausfüllen klickst du hier oben rechts auf das Icon und gehst auf Mein Profil. Hier kannst du all die Infos über dich hinzufügen, die du hinzufügen möchtest. Natürlich sind alle Angaben freiwillig und du füllst nur das aus, womit du dich wohlfühlst. Ganz oben kannst du deinen Namen und Titel ändern, beispielsweise wenn du deinen Doktor gemacht hast. Du kannst aber auch ein Foto hochladen. In deinem persönlichen Profil erfährst du und andere Nutzer neben deinen Infos über dich auch noch weiteres. In der Timeline siehst du beispielsweise, welchen Post du gemacht hast. Und wenn du in der Startseite nicht lange nach deinem Post scrollen möchtest und suchen möchtest, findest du hier deinen Post und ob jemand kom kommentiert hat. Im Netzwerk kannst du dich mit anderen Nutzern vernetzen. Hier siehst du all deine Kontakte. Außerdem kannst du im Netzwerk Seiten folgen, wie der erste Schritte-Seite. All deine Mitgliedschaften siehst du hier. Nun aber ein paar Tipps zum Ausfüllen deines Profils. Schau dir zur Inspiration gerne andere Profile an, beispielsweise das von Katja Urbatsch. Sie ist die Gründerin von arbeiterkind.de. Wenn du von Ratsuchenden gefunden werden willst, um andere zu unterstützen, dann arbeite gerne mit unterschiedlichen Schlagwörtern, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden, wesentlich höher. Du bist beispielsweise Biologin? Dann schreibe noch Biologe und Biologie dazu. Hier im Netzwerk kann man über die Chat-Funktion Kontakt miteinander aufbauen. Möchtest du weitere Angaben machen, wie man dich im Web finden kann und wie man dich auch sonst kontaktieren kann, dann füge das hier gerne hinzu. Im derzeitigen Status kannst du unterschiedliche Angaben machen, beispielsweise ob du noch zur Schule gehst oder schon auf mehrere Berufsjahre zurückblickst. Und bei arbeiterkind.de kann man sich immer gerne auch unterstützen lassen, aber auch selber unterstützen. Es ist bei uns oftmals ein Geben und ein Nehmen. Du bist oder warst Stipendiatin? Super, trage es ein. Gerade beim Thema Stipendium ist jede Erfahrung für Ratsuhunde eine Bereicherung. Ebenfalls sehr interessant kann die Erfahrung sein, an einer bestimmten Universität oder in einem bestimmten Beruf zu sein. Wenn beispielsweise eine Ratsuchende, das äh, sich interessiert für den Beruf des Journalismus ist oder mh, als Informatikerin arbeiten möchte, gib es gerne ein. Jetzt bist du dran. Fülle dein Profil aus und vernetze dich mit anderen. Du hast Fragen? Dann schreibe es auf den, in den Mikroblog auf der Seite der ersten Schritte im Netzwerk. Viel Spaß!